Was ist eine gute Frage, Bereich F? Nicht intendierte Nebeneffekte. Was ist damit gemeint? Wenn Sie mit der Formulierung Ihrer Frage etwas bewirken, was Sie eigentlich gar nicht bewirken wollen, dann haben Sie einen nicht intendierten Nebeneffekt. Schauen wir uns mal an, was das zum Beispiel sein kann. Gleich zu Beginn der allerwichtigste Punkt, den Sie in Ihren Projekten immer bedenken sollten, ist das Problem der sozialen Erwünschtheit. Wenn Sie einem Befragten oder einer Befragte eine Frage stellen, müssen Sie immer, immer damit rechnen, dass nicht unbedingt die vom Befragten für wahr gehaltene Antwort gegeben wird, sondern eventuell auch diese Antwort, die vom Befragten als sozial erwünscht angesehen wird. Das heißt also, dass wir immer darüber nachdenken müssen, ob die Frage so formuliert ist, dass wir eine möglichst nah an der Wahrheit liegende Antwort wohl bekommen werden. Und das ist ein sehr großer Themenbereich, wo ich Sie auch dazu ermuntern möchte, das nochmal weiter zu vertiefen, weil ich hier nur ein kleines Beispiel dazu zeigen kann. Angenommen also Sie fragen die Leute, wie viele Stunden haben Sie in der letzten Woche ferngesehen? dann sieht das erstmal nach einer relativ simplen Frage aus. Allerdings haben wir im letzten Jahr im Methodengrundkurs tatsächlich mehrere Gruppen gehabt, die sich für diese Frage interessiert haben. Und in einer der Gruppen kam als Durchschnittswert, bezogen auf die 100, 200 Leute, die befragt wurden, heraus, dass die Leute angeben, im Durchschnitt ungefähr eine Stunde pro Tag fernzusehen. Das ist wirklich sehr weit entfernt von dem, was wir als wahren Wert annehmen können, da es Statistiken dazu gibt, wie viel die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland durchschnittlich fernsehen. Nicht nur aus Befragung, sondern auch aus Beobachtungen bzw. eben aus Untersuchungen, wo wirklich aufgezeichnet wurde, wie viel die Menschen fernsehen. Und daher wissen wir, dass der Durchschnittswert nicht annäherungsweise im Bereich von einer Stunde liegt, sondern eher ungefähr im Bereich von vier Stunden. Was können wir also tun, um eine Frage so zu formulieren, dass dieses Problem der sozialen Erwünschtheit möglichst minimiert wird? Dazu gibt es einige Vorschläge. Sie werden mit keinem dieser Vorschläge dieses Problem komplett in den Begriff bekommen, aber zumindest eben Möglichkeiten, über die man nachdenken sollte. Man kann sozial unerwünschte Verhaltensweisen als üblich oder normal darstellen in einem kleinen Einleitungstext, um also den Leuten sozusagen ein bisschen die Hemmung zu nehmen, da die Wahrheit zu sagen. Man kann eher indirekt fragen, man kann begründen, warum es wichtig ist für die Forschung, dass diese Frage ehrlich beantwortet wird. In Face-to-Face-Befragungen kann man diese eine Frage, bei der man besonders stark befürchtet, dass es Verzerrungen durch soziale Erwünschtheit geben könnte, separat schriftlich beantworten lassen. Allgemein kann man möglichst neutrale Formulierungen verwenden, also nicht besonders negativ oder emotional besetzte Begriffe verwenden. Und dann gibt es noch spezielle Techniken, wie die Ram Randomized Response Technik oder die Item Count Technik. Diese Techniken sind für unseren Kurs erstmal zu komplex, aber es ist trotzdem sehr interessant, sich mal damit auseinanderzusetzen, welche Möglichkeiten es da noch so gibt. Noch ein kleiner Hinweis zur Einkommensfrage. Da haben Sie eher jetzt nicht das Problem, dass die Menschen verzerrte Antworten geben durch soziale Erwünschtheit, aber Sie haben da das Problem, dass die Leute manchmal keine Antwort geben möchten. Und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem ein bisschen einzuschränken. Eine Möglichkeit ist, die Frage eher am Ende des Fragebogens zu stellen, damit Sie sozusagen schon ein gewisses Vertrauensverhältnis hergestellt haben und die Befragten dann eher die Frage beantworten werden. Oder eine andere Möglichkeit ist auch, das Einkommen nicht direkt abzufragen, sondern in Kategorien. Und diese Kategorien kann man dann mehr zufällig zugeordneten Buchstaben versehen, sodass die Befragten also nicht direkt ihr Einkommen nennen müssen, sondern einen dieser Buchstaben und dadurch zumindest gefühlt dann eine etwas größere Anonymität nochmal entsteht. Kommen wir zum nächsten Punkt, suggestive Fragen. Da sollten Sie immer darauf achten, dass Ihre Fragen möglichst wenig suggestiv sind. Was ist damit gemeint? Wenn Sie beispielsweise wie häufig sind Sie im letzten Jahr mit dem Flugzeug geflogen, obwohl es sich beim Flugzeug um das Verkehrsmittel mit dem höchsten CO2-Ausstoß pro Personenkilometer handelt? Dann drängen Sie damit den oder die Befragten natürlich in eine bestimmte Richtung. Sie sollten also versuchen, diese Formulierung immer möglichst neutral zu halten, sodass Sie eine möglichst wahre Antwort dann bekommen. In diesem Beispiel also, wie häufig sind Sie im letzten Jahr mit dem Flugzeug geflogen. Dieses Beispiel hier ist natürlich sehr offensichtlich. Manchmal sind es auch subtilere Formulierungen, die den oder die Befragten in eine bestimmte Richtung drängen. Also achten Sie da auch auf die Feinheiten der Formulierung. Und als drittes noch, ist es problematisch, wenn nicht beide Antwortalternativen ausformuliert sind. Wenn Sie also fragen, sind Sie dafür, dass ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen eingeführt wird, klingt das erstmal nach einer vernünftigen Formulierung. Sie sollten aber es so formulieren, sind Sie dafür oder dagegen, dass ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen eingeführt wird. Das wirkt erstmal wie eine Kleinigkeit, aber da gibt es eben auch empirische Studien dazu, die zeigen, dass so eine ausgewogene Formulierung der beiden äh, Antwortalternativen eben zu genaueren Ergebnissen führt. Soweit zum Bereich F.